Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Etwas länger her, dass ich das gemacht habe. Ich werde trotzdem versuchen, es mehr zu versuchen. Ähm, habe ich ja dementsprechend ja auch schon mehrmals gesagt. Ähm, aber die Zeit lässt das leider nicht so ganz zu. So. Ähm, heute dementsprechend habe ich mir mal ein... Demo rausgesucht von Epidemik, wie das auch immer ausgesprochen wird. Ähm, da geht es dementsprechend tatsächlich dann auch um Behandeln von Patienten, besonders ähm, interessanterweise von Covid-Patienten, interessanterweise. Ähm, das Spiel ist auf Englisch. Ähm, dementsprechend entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass ich das kaum verstehen werde. Ähm, aber ihr solltet einmal sehen dementsprechend mal gucken, wie das Spiel so ist. Mal schauen. Ich spiele das gleich mal an und dann schauen wir mal blind übrigens. Also ich habe noch nicht das Spiel gestartet, wohlgemerkt. Also bis gleich. So, dementsprechend werde ich hier auch tatsächlich nicht schneiden, und ich werde es aber trotzdem versuchen, kurz zu halten, nicht so lange. Ich würde dementsprechend einmal nochmal reinschauen auch, ähm, ob das äh, entsprechend gut ist oder nicht. Das ist der Live-Effekt. Das sollte jetzt geklappt haben. Ich gehe nochmal zur Bibliothek runter und klick nochmal auf Spielen, damit ihr auch gleich mal so seht, im Endeffekt, was er noch zusätzlich installiert? In der zwischenzeit mal gucken. weiß nicht, wie lange der braucht. Gehen wir ganz kurz mal Schuss Shop-Seite. Also Veröffentlichungsdatum ist dementsprechend noch nicht bekannt. Die Demo selbst ist seit dem 6. Februar entsprechend an und da haben wir es schon. So. Okay, interessant. Wie ihr seht überspringt er die Option. Mal gucken. So ein experiments -Ding sein. Ja, virus mm, You work. Aha. Peaceful, uh, before. Bla bla bla. Wie gesagt, mein Englisch ist scheiße. Aber wer das kann, kann sich das ganz kurz durchlesen. Wir schauen mal was das ist. Wir gucken uns eigentlich nicht eher die Story-Geschichte an gleichzeitig, sondern entsprechend wie das das sich gut steuern lässt. Okay, die hebt Ewigkeiten die Hände hoch. Also nicht so daueranimiert. Die nicken immer nur. Ja und Amen ich soll was picken. Good morning, doctor. Hello Kate, how are you? Here's your medical chart for the day. Plenty of patients coming in with influenza. I have requested additional help to the ER. It will arrive shortly. Oh yeah, you say it's going to be a good one. I look forward to it. Have a great day. Okay, auch Okay, das ist interessant. Ähm, gut, man sieht auch Work in Progress da oben. Ich denke, da wird doch ein bisschen was passieren. Aber wir wollen mal gucken vom Grundaufbau her, wie das Ganze funktioniert. Also, ich muss wahrscheinlich erstmal... Okay, das kriege ich nicht weg, ne? Meine Hände waschen. Kriege ich das echt nicht weg? Also, wie man sieht, kommt man noch nicht in die Option rein, ne? Ich musste gerade meine Bauch suchen. Okay, das geht auch nicht. Zurück. Oh, oh. Aber wenigstens die Menüführung müsste doch normalerweise... Wenigstens da müsste es funktionieren. Dass es jetzt schon bei der Menüführung schon scheitert. Ich gehe mal nochmal ins Menü. Okay, da. Da scheitert das auch. Ach du meine Güte. Ah, okay. Das war die Leertaste. Man muss das mit der Leertaste machen. Ach du Scheiße. Ja, mit der Leertaste. You Echt jetzt? Have a safe and day. Okay. All staff including physicians are required to follow and maintain safety sterilization procedures. Please follow your checklist and do not skip over steps in the procedure list. Thank you for your cooperation. Have a safe and Okay, das war das Inventar gerade. Ich habe einfach mal I gedrückt, um einfach mal schlauerweise zu so gucken, ob I auch wirklich Inventar ist. Das ist M-Taste für Menü. Nix im Journal. Aber ich will eigentlich dieses komische Brett Brettlos... Ähm, <lacht> Kriegt man das nicht irgendwie? Weiß ja nichts, wenn ich das Brett. Das Problem ist, man kommt halt nicht in die Option. habe Meine Klamotten angezogen, Staff, so. Ich probiere gerade mal einige Tasten aus. Okay. Oben mit C kann man entsprechend Kompass aktivieren. Braucht man ja auch im Krankenhaus einen Kompass. Man muss ja wissen, wohin. Komm ja nicht in die Option rein. Dementsprechend funktioniert das, muss ich jetzt natürlich jetzt raten. Das war Journal mit J. Das ist Inventar mit I. Was war das denn? Ich habe mal eins gedrückt. Ich gehe gerade mal die 1, 1, 2, 3 und so durch. Okay, das ist die Maske. Die 5. Ah. Die 2. Das, die 1. Ah, genau. Okay, also man hat eine Menüführung mit mit ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sieben war, glaube ich, nee, 6, 6 war das Brett. So, wo muss ich hin? Okay, man kann rennen mit Shift. Die nickt immer noch. Geh mal weg da, ich will da vorbei. Das ist eine Demo, ne? Komme ich nicht mehr weiter? Dann muss ich erstmal hier hin. Ich sehe nicht wohin, ach da ist was. Skillpunkte-Geschichte und so. Was ist das? Okay, wird dann mal das Item, also I und so weiter. Erläutert. Ich wollte schon ein bisschen mehr sehen als nur den Eingang oder so. Ach, hier ist noch was. Okay. Gibt es hier einen Spiegel? Da kann ich mich auch so sehen. Okay, das mit dem Spiegel hat sich gerade erledigt. So, dann brauchen wir noch unser Scope. wir müssen E drücken, damit das... Ja, ich hab's doch gerade angelegt. Ah, okay. Das ist natürlich... <lacht> okay, ich hatte das eigentlich schon. Okay, jetzt ist die Type hier weg. Jetzt kann ich... Da geht's nicht weiter. Was? Du brauchst Hilfe? Was ist los? Sie tot? Ich glaube, man braucht erstmal kein Englisch. Dann wird ja so durchgeführt hier scheinbar. Okay, I am here to help you. also Temperatur. Mit der eins. Muss ich drauf springen oder was? Ach. Ah, das Stören macht Sinn, ne? Ähm, das war doch eine Temperaturmessung, ne? Was ist das was ist für eine Angabe? 110 Grad? <lacht> Celsius würde doch auch zu hoch sein, oder? I will need your Okay. So, jetzt warten wir, bis das Dü macht. Aber nein. Äh, so, was das? Ich bin nach Hause. Das ist was grünes. I am here to help you. I will need your cooperation. We are your vitals while the blood test await. I will be back shortly. Also schön, dass sie sich nicht rühren, aber vielleicht, ich denke mal, mal, das wird da wahrscheinlich, wird, werden die wahrscheinlich noch einbauen, irgendwas. So, was haben wir hier noch? Also von der Grafik her, ja okay. Ne, aber also vom, vom, vom Ding her ist das nicht so schlecht, was jetzt so grafisch angeht. Defree. vielleicht brauchen wir das irgendwann mal noch ich glaube, mal das mal da raus wenn sie das brauchen haben sie Pech Dachen, wie geht's Wo stehst du hier so alleine Was mir halt noch nicht so, was mir halt nicht gefällt, ist, dass das hier, mir, mir fehlen so ein bisschen die Animationsgeschichten, aber es ist ein Demo und es steht auch noch nicht klar, wann das kommt. Guten Morgen, ich bin dein Doktor. Guten Morgen, ich bin dein Doktor. Doktor, ich brauche deine Hilfe hier. Check. Check. Check. What, was ist hier los? Bist du Bist schon fast tot, oder? Ich bin hier, um dir helfen. Please try to remain calm. We are monitoring your vitals, while so blood test results click. await. I think I be, yeah. Attention, patient has arrived. Doctors, please report to emergency entrance. Doctor, I need your help over here. <sighs> Nurse, please, let's move the patient to the ICU, thank you. Ich bin hier, zu helfen. Please try to remain calm. Nein, ja da doctor, I need your help over here. Okay, da kommt so ein bisschen Musik und so. Jetzt wird langsam hektisch. We are monitoring your vitals, while the blood test results await. It's so The music is a bit better, a bit of this tension. I am your doctor. I am here to help you. Please try to remain I will calm. be back shortly. Management, ER physician here, requesting additional help in the ER. Morning. I am your doctor. I am here to help you doctor I need your help over here. I will be back shortly. <coughs> please try to remain calm. Nurse, please let's move the patient to the ICU. Thank you. So, fahr mal weg da. Die ist eigentlich auch schon fertig. Guten Morgen, nee, ich bin dein Doktor. Ich bin hier, um dich zu helfen. Bitte versuchen, kalm zu sein. Wir monitorieren deine Vitals, während die Blatttestresultate erwarten. I'm here to help you. Please try to remain calm. And is that so. nothing more mm -hmm. we can do. Let's get him on the ventilator. War echt schon ich die Frieda drauf. und kann ich das auch. Dingsen, lebt er jetzt oder lebt er jetzt nicht? <lacht> das kann man so schlecht sehen, ne? wenn man ähm, wenn sie sich nicht bewegen. Management, ER physician here. The situation is getting out of control. I need more doctors. Und mehr Doktoren, okay? Doctor, I need your help over here. Good morning. I am your doctor. I am here to help you. Zwei bisschen unternehmen. Gut, das ist ein bisschen daneben, aber naja. I am here to help you. Please try to remain calm. There is nothing more we can do. Let's get him on the ventilator. I need your help over here. Good morning. I am your doctor. Please try to remain calm. Okay, das ist vier. Klick, klick, klick und so. Das Problem ist halt, die bewegen sich halt nicht. Und so. Ist schon, also ich denke mir mal vielleicht... macht der Publisher, also der Programmierer, ich der Publisher... <lacht> ähm, ...ja doch ein bisschen mehr, was die... Guten Morgen, ich bin dein Doktor. Ich bin hier, um dir zu helfen, dass du eine Diagnostik Wir monitorieren deine Vitals, während die Bluttestresultate await Ich bin hier to help you. Please try to remain calm. We will perform a diagnostic. I will be back shortly. I am here to help you. Please try to remain calm. Was also auf jeden Fall ist eine Da kommt schon der nächste. I need your help over here. Ähm, der ist tot. Das sehe ich schon. Jetzt schon. Das nennt man auch Zombie. Please try to remain calm. Doktor, I need your help over here. Naja, der ist ein Zombie, ähm. Ah, es waren sogar die Krankenha- äh, die Kranken waren hier an. Alter, was ist hier los? Ich komme gar nicht hinterher. Ich brauche hier ein bisschen... Management ER Physician hier. Ich bin nicht gut. Ich kann nicht mehr kritische Beantwortung halten. Oh mein Gott, der Doktor braucht unsere Hilfe. Jetzt brauche ich Okay. Das war jetzt dementsprechend die Demo. Das hört jetzt auf hier automatisch. Also haben wir so ein ca. 20 Minuten. 23 habe ich jetzt auf Zähler. 24. Okay. Dann ja, schauen wir mal, was da noch so alles passieren wird. Aber so für den Anfang. Publisher und Entwickler sind identisch. Okay. Ähm. Schauen wir mal, wie das, ob das was vielleicht. Hat ein bisschen Potenzial. Also es hatte nicht nur was mit Covid-Virus und Blase zu tun, denke ich mir mal. Es ist grundsätzlich so ein bisschen Notaufnahme. Aber es ist speziell tatsächlich für Epitemie ausgelegt scheinbar. Mal gucken. Und wenn ich mir hier so das Bild hier angucke gerade. Vielleicht ist ja doch ein bisschen Bewegung drin, dass dann dementsprechend ähm, dann auch die Patienten entsprechend vielleicht auch ein bisschen Bewegung haben und so weiter. Ich denke mir mal, dass da da ist noch Potenzial drin. Vielleicht mal gucken. Ob dieses Klicken dann dauern, weiß ich nicht. Ob das ja. Macht euch selbst ein Bild. Ne? Schreibt in den Kommentaren gegebenenfalls, ähm, was ihr so von ersten Eindruck vom Game habt. Ähm, und gucken, vielleicht wird ja da was draus. Wer weiß? Man weiß ja nie. Mal abwarten. <lacht> Also, Steuerung ist in Ordnung, alles soweit und gut. Ähm, was ich eben noch ein bisschen negativ fand, ist natürlich, dass die Demo ist eine Demo, klar. Aber dass halt die Optionen nicht möglich waren oder wenigstens Tastaturbelegung mal einsehbar wäre, war es leider nicht. Ähm, na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zugucken und schreibe in den Kommentaren, ähm, ob ihr das auch mal kurz angespielt habt, wie euch das gefällt. Ähm, da findet ihr natürlich auf Steam ganz normal und der Simulation, das soll auch eine Simulation sein und ja, schreibt dann rein und bis zum nächsten Mal, also bis dann